Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchfort und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Oftmals beklagt sich ein Partner oder Partnerin, du sagst gar nicht mehr, ich liebe dich. Hören Sie diesen Vorwurf auch in Ihrer Beziehung, wenn Sie darauf mit Schatz, natürlich liebe ich dich oder einer ähnlichen Formulierung reagiert haben. Hat das Ihren Partner kurz oder gar langfristig beruhigt? Sollte das der Fall gewesen sein, dann schauen Sie sich besser ein anderes Video von mir an, denn dann ist nach folgender Tipp für Sie nicht nötig. Okay, jetzt für Sie, die eine Lösung für das Problem haben möchten, dass auch eine Wiederholung der Bestätigung nicht reicht, mein Vorschlag. Nicht nur, dass ich dich liebe, sondern ich fühle mich von dir geliebt. Warum glaube ich, dass diese Ergänzung Ihren Partner hilft, nicht wiederholt Sie darum zu bitten, dass Sie ihm Ihre Liebe bestätigen. Dazu müssen wir uns ansehen, warum Ihrem Partner es so wichtig ist, bestätigt zu bekommen, dass Sie ihn lieben. Ich gehe davon aus, dass nur jemand, der liebt, unbedingt zurückgeliebt werden möchte. Also, ist anzunehmen, dass Ihr Partner nach Ihren Gefühlen fragt, weil er selbst Liebesgefühle für Sie hegt. Denn wenn Sie Ihrem Partner gleichgültig wären, wäre es ihm logischerweise nicht wichtig, wie Ihre Gefühle für ihn sind. Die Bestätigung, dass Sie sich von Ihrem Partner geliebt fühlen, gibt Ihrem Partner die Erleichterung, dass seine Gefühle für Sie tatsächlich angekommen sind. Das wiederum macht es ihrem Partner leichter zu glauben, dass auch er von Ihnen geliebt wird. Ja, ich weiß, das klingt alles sehr kompliziert, aber Vertrauen ist eben eine schwierige Angelegenheit. Denn man kann sich da nie sicher sein, sonst wäre es ja nicht Vertrauen, sondern Wissen. Also kann man sich nur gegenseitig helfen, das Vertrauen zu erhöhen, aber es nie zur Gewissheit bringen. Mein vorgeschlagener Satz, nicht nur dass ich dich liebe, sondern ich fühle mich von dir geliebt, kann zwar etwas helfen, durch die zweite Satzhälfte die erste gewisser zu machen, aber es gibt noch eine andere Methode. Der Weg ist zwar aufwendiger als ein einmaliger Satz, aber dafür auch langfristiger. Es ist das Einmal-Eins der Liebe, dessen Training Sie auf couplecoaching.de entdecken können. Weitere Tipps für eine geglückte Beziehung? Abonnieren Sie zusätzlich diesen Kanal.